Merkel macht sich für bessere Bezahlung im Sozialbereich stark. Da gibt es in gewisser Weise ein systemisches Problem, sagte sie am Montag bei einem Besuch in der Jana Adams Schule, Oberstufenzentrum für Sozialwesen, in Berlin. Es sei richtig, dass sich Wertschätzung auch in der Bezahlung ausdrücken müsse. Gute Bezahlung sollte es nicht nur geben, wenn man studiert habe. Auch in anderen Bereichen müsse sie vernünftig gestaltet werden. Zwar sei das in erster Linie eine Sache von Tarifverhandlungen. Man müsse aber den Kommunen und Ländern die Möglichkeit geben, dass es in diesen Bereichen auch langsam und vernünftig nach oben geht. Sonst werde kaum einer diese Berufe ergreifen. Merkel sprach die Erziehungsberufe an, aber auch die Heilberufe und benachbarte Berufsgruppen. Darüber hinaus gelte es, die Bezahlung in den einzelnen Bundesländern vernünftig anzugleichen. Dass es da zum Teil große Unterschiede gäbe, das ist auch nicht in Ordnung, sagte sie. Insgesamt sehe sie aber Anzeichen für eine bessere Entwicklung. Ich glaube, wir sind da in einem Prozess, in dem das Bewusstsein steigt. Am Ziel allerdings sei man noch nicht angekommen." Bei dem Besuch in der Berliner Schule wurde die Kanzlerin mit Transparenten und Spruchbändern begrüßt, auf denen eine bessere Bezahlung für soziale Berufe gefordert wurde.